MOOCs und Es gibt eine Schnittmenge zwischen MOOCs und OER, die nennen sich ja offen, aber es ist eigentlich eher offenes Enrollment, also man bezahlt nicht, man kann sich dafür registrieren, die Materialien sind oft nicht offen, Kurse werden oft geschlossen am Ende, das heißt man kommt sogar an seine eigenen Sachen nicht mehr dran, Es ist nicht ganz klar, wem die Sachen überhaupt gehören, wenn ich da mitmache und meine Kommentare, gehören die noch mir oder gehören die dem MOOC-Provider, ist alles so ein bisschen schwammig im Moment. Aber es gibt auch MOOCs, die benutzen Open-Source-Software, da sind alle Sachen offen, da ist die Diskussion immer noch in den Händen der, der Lerner. Also das ist, das, Es gibt ja nicht eine Antwort, sondern potenziell könnten MOOCs ganz offen sein, leider sind sie im Moment nicht.